Liebe Grüße aus dem Europaparlament hier in Brüssel. Liebe Kinobesucherinnen, liebe Kinobesucher, heute ist es wieder soweit. Die Friedrich-Ebert-Stiftung sachsen anhalts veranstaltet zum europäischen Jahr der Entwicklungspolitik 2015 seine mittlerweile dritte Filmverführung im Magdeburger Moritzhof. Vor Jahren waren sie noch ein Phänomen der Metropolen in Afrika. Heute sind sie leider längst auch Teil des Straßenbildes in den kleinen Städten der Provinz geworden, die Straßenkinder.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 Beim Ansehen der Dokumentation zwischen Müll und Hoffnung wünsche ich Ihnen und euch interessante Einblicke und eine gute Diskussion im Anschluss mit den anwesenden Referenten. Leider kann ich nicht dabei sein, aber ich wünsche einen guten, gelungenen Abend. Ihr Annelies aus Brüssel.